Shalom, Shalom aus Paraguay. Ich habe hier in Paraguay einen wunderbaren Bruder getroffen. Sein Name ist Gerhard Schmidt und er hat ein sehr bewegendes Zeugnis, wie er aus der Zwangsjacke Religion in eine lebendige, herrliche Liebesbeziehung mit Gott durchgebrochen ist und welche Kämpfe er hatte. und hier sehen wir, dass Gott für uns kämpft. Er war ganz großen Gefahren ausgesetzt und Gott hat ihn beschützt. Ja. Der Teufel wollte dich töten, aber Gott hat dich beschützt. Ja, also und da sehen wir, dass Gott kämpft um jeden Einzelnen für uns. Und Gerhard, ich bitte dich, dass du jetzt die Hauptpunkte dieses, deines Lebens, ich möchte noch eine Geschichte schreiben über dich, Ja, das muss die Welt wissen, was Gott mit dir äh, vollbracht hat. Denn das war ein Wunder ohne Ende. Ja. Was er an, mit dir und deiner ganzen Familie gemacht hat. Und du nicht bitter geworden bist, ja. sondern besser. Ja. Und, und du hast dich sehr verändert. Und ja. du hast ein Leben gefunden, von dem Gott träumt. Und das du dir eigentlich noch nicht vorstellen konntest. Ja. Es ist besser, als wir es vorstellen können. Gerhard, Gerhard erzähl Ihnen jetzt bitte. Ja. Denn das sind viele Menschen, die diesen Durchbruch brauchen. Ja. Von der Religion in eine Beziehung. Zu unserem himmlischen Vater. Danke. danke, danke, Mama Maria, für diese wunderschöne Gelegenheit. Auch ich danke dem lieben Gott, Amen. dass ich eine Gelegenheit habe, diesen großen Gott in ja. Jesus Christus ja. zu bezeugen. Amen. Und dass der verherrlicht wird durch unser Leben. Ja, ich bin in Mexiko geboren und von bis acht Jahre habe ich da gelebt. So sind meine Eltern mit 14 Kindern nach Paraguay gezogen. Und äh, meine Eltern hatten ein schweres Leben, weil mein Papa Alkoholiker war und wir als Kinder haben uns immer vorgenommen, das werden wir nicht. Und nachher war ich in dasselbe Leben. Ja, ich bin so oft gewachsen. Ich bin vier Jahre in der Schule gewesen, sehr kurz in der Schule. Und äh, ich habe äh, mein Leben immer äh, als Jugendlicher, als Junge, habe ich ein ein Liebloses Leben geführt. Ich habe viel äh, gezankt, gestritten mit Jungen und mit, mit Männern und so weiter. Aber ich bin so dankbar, dass Gott seine Gnade an mir bewiesen hat. Ich will diese lange Geschichte kurz machen, Mama Maria. Ich will das einfach so erzählen, dass Leute wissen, dass wo. Gott ist, da ist auch Hilfe. Denn Gott ist überall. Gott ist allgegenwärtig. Amen. Ich bin in in eine Kolonie aufgewachsen, wo sogenannte Leute wohnen, die jeden Sonntag äh, in der Kirche wohnen sind und äh, undachten wird vorgelesen. Aber meine Seele hat nie den Frieden bekommen. So bin ich aufgewachsen. Ich habe mir dann von 20 Jahren taufen gelassen. Ich habe meine Sünde dann bekannt, aber das blieb leer, das Herz. Und nachher kommt der Teufel mit sieben mächtige Mächte und hat mir dann in seinem Reich gebraucht, Bis ich 28 Jahre war, dann habe ich diesen Jesus kennengelernt. Von 25 Jahre, dann hat der liebe Gott einmal mir einen Mörder zugeschickt. Einen Mörder. Einen Mörder, wow. ja. Der, der überfiel ans... Unterwegs mein, mein Schwager und ich, die waren zusammen und die haben dann sind dann so aus dem Wald rausgekommen und haben gesagt Geld oder ihr Leben. Ich habe zu Gott geschrien und der eine kam mit der Pistole direkt auf mir zu und hatte in meine Brust vor meinem Herz gehalten die Pistole. Ich habe zu Gott geschrien, Gott rette mich und ich habe dann die Hölle offen gesehen. Gott hat mir mein ganzes Leben so gezeigt. die Hölle habe ich gesehen wie mein, meine Seele für ewig in die Halle verbringen wird. Ich hatte so schreckliche Angst. Ich habe Gott gesagt, Gott, gib mir Leben und das, was du willst, das will ich jetzt machen. Er hat mir klar gesagt, Gerhard, du musst wiedergeboren werden, wenn du in den Himmel kommen lässt. Ohne die neue Geburt. Es ist Amen. unmöglich, Gottes Reich zu sehen. Das hat Gott mir ganz klar gesagt. Ich war Gemeindeglied, ich war ein Kirchenglied, aber ich war ohne Jesus in der Welt. Schade. Aber ich habe Gott seine Gnade gesucht. Ich habe dann drei Jahre gesucht. Ich habe mit Predigern gesprochen. Wie kann ich diese Wiedergeburt erleben? Viele haben gesagt, du bist getauft. Du musst zweimal im Jahr auf Abendmahl sein, das Heilige Abendmahl nehmen. Aber das hat nie meine Seele Frieden gegeben. Ich habe gesucht, mein Leben zu retten. Nie habe ich den Frieden bekommen. Wir haben dann versucht, mit meiner Frau, Familie, mit Nachbarn zusammen, Gottes Wort zu suchen. In der Bibel. Hier ist das Leben drinnen. Ich habe gesucht. Dann haben wir drei Jahre gesucht. Mit Singen, Bibel lesen. Ich werde es nie vergessen. Um 21. Um 1. Oktober äh, 1998 dann habe ich diesen Jesus kennengelernt. Ich war wieder an einem schweren Tag. Ich habe mit dem Teufel zu kämpfen, mit meinem eigenen Fleisch, aber auch mit vielen Leuten, Die fromme Leute waren, die auch zu so einer Kirche gehören. Die haben immer wieder gesagt: Du bist verrückt. Du musst dein Leben die Gemeinde übergeben. Ich habe immer wieder gesagt: Meine Seele sucht, meine Seele schreit wie ein Hirsch nach frischem Wasser. Ich habe ich war so am Ende, dem 1. Oktober mit meinem Leben. Ich habe dann gesagt, Gott, jetzt bin ich müde. Heute ein Ende mit meinem Leben. Und dann habe ich mir zwei Liter Alkohol gekauft und habe gesagt zu Gott, jetzt ist das ein Ende mit meinem Leben. Ich habe dann versucht, mit Alkohol zu mir zu nehmen. Aber der schmeckt diesen Tag nicht. Ich habe dann einfach aufgegeben. Dann habe ich mit meiner Frau darüber gesprochen. Meine Frau war auch am Ende. Wir haben dann, zusammen haben wir dann uns zusammengeschaut, meine Frau und Kinder gehen schlafen, gegangen ins Bett und ich blieb alleine draußen. Uhr zehn, abends, es war alles still. Dann habe ich zu Gott gesagt, Gott, ich will nach einmal, will ich mit dir reden. Ich will eine Antwort von dir haben. Eine Antwort. Eine Antwort von meinem Leben, von meiner Zukunft. Dann habe ich gesagt, ich will noch einmal die Bibel nehmen und sehen, ob die Bibel etwas für mich hat. Und das war nicht ein Zufall. Gott hat die Bibel für mich geöffnet und dann hat er mir Offenbarung um 3, Vers 20 gezeigt. Und Offenbarung um 3, Vers 20 sagt, siehe, so fangt der Vers an. Und dann habe ich einmal verstanden, da ist einer, der will haben, du sollst wohl schon. Siehe, ich stehe vor der Tür und klappe an gehe gehen um meine Stimme und oft tun zu dem werde ich ihn eingehen und das Abendmahl mit ihm holen und er mit ihm. Dann habe ich gefragt, wo bist du? Ich kann dich nicht sehen, ich kann dich nicht anfassen. Dann war das ein Glaubens- und Vertrauensprozess. Ich habe meine Bibel drinnen gelassen, ging raus auf den Hof, und der Fenster ist, kniete mich hin. Ich wusste nicht, wie kann ich diesen Jesus aufnehmen. Zum Glück haben wir mit Familie zusammen ein Lied gelernt, ein Weihnachtslied. Das Lied heißt Deinen Königstrom. Und im Refrain sagt: Oh, komm in mein Herz, Herr Jesus. Da ist Raum, da ist Raum für dich. Was habe ich aus der Liebe gemacht? Ich habe immer wieder gesungen. Oh, komm in mein Herz, Herr Jesus. Ich brauche dich. Er ist in mein Herz gekommen. Als ich fünfmal das Lied gesungen habe, dann er so ein. Tiefen Frieden, in Freude, mein Herz. Ich verloren, aus Es ist in mein Herz gekommen. Dieser Jesus hat mir all meine Schuld vergeben. Er hat mir den Sieg gegeben über Sünde. Von diesem Moment wurde ich frei von Alkohol. Ich hatte so eine Liebe. Ich möchte so gerne Menschen erzählen, welche Liebe Gott für einen verlorenen Menschen hat. Und ich bin bis heute so dankbar, dass Jesus mein Leben übernommen hat. Ich bin später in viele Versuche gekommen. Der Teufel ist immer noch da. Der will immer nicht haben, dass es die Wahrheit ist. Aber die Wahrheit kann ein Mensch frei machen. Und heute leben wir als Familie. Wir sind so dankbar, wir haben sieben Kinder. Sieben Kinder kennen alle Jesus. Meine Frau hat Jesus angenommen. Wir sind so dankbar dafür. Und wir haben noch viele zu erzählen. Aber ich möchte so gerne die Hoffnung, wo es nicht Ding ist, wo kein Prediger ist, wo keiner ist, wie die, die Leute sagen, das dass Jesus der Herr ist. Gottes Wort ist da. Und Jesus ist da. Der kann helfen. und er Das möchte ich gerne mitteilen. Mit allen. Gerhard, hast du vielleicht ein paar Schriftstellen? Ich weiß ja auch, aber dass du diesen sagst, in der Bibel ganz klar stehen, der Jesus hat, hat das Leben. Der ja. Jesus ist hat, hat das Leben. Johannes, 1. Johannes steht es ganz klar gestehen: Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Also es geht nicht um Religion. Ich, die Religion hat mir am meisten gequält. Die Religion hat mir am meisten weil ich habe so schrecklich versucht, Frauen zu leben. Ja, und das auch. ist, was eine Religion versucht. Ich möchte, dass die Religion einfach aufhört, ja. mit Leuten zu quälen und versuchen, in eine Kirche müssen sie zu sein. Ich habe eine Sache gelernt. Jesus, die Jänner hatten am Anfang versucht. In ein Zimmer, die Tiere zugeschlossen, da sind wir. Aber da ist Jesus reingekommen. Und er hat, er die erste Tür. Ja, er hat gesagt, so will ich das nicht. Hab Frieden, hab keine Angst. Geht in die Welt und mache Zugänge. Für Ja, Ich habe einen Vers, der mir mein Leben begleitet. Das ist Johannes Kapitel 15, Vers 16. Wo Jesus sagt, ich warte, dass die Leute dann einmal sagen werden, du bist gewählt und du wirst dann jetzt ein Prediger sein und du wirst dann einmal jeden Sonntag hinter der stehen und predigen. Aber das ist anders. In meinem Leben ist es anders. Und diesen Vers möchte ich jedem Menschen mitgeben. Dieser Vers steht in Johannes Kapitel 15, Vers 16, der sagt: Nicht ihr habt euch, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eine Frucht bleibt. Wenn ihr den Vater bittet, in meinem Namen, er ist euch Ich bin bestimmt von Jesus Christus selbst. Er hat mich erwähnt. Er hat mich bestimmt. Ich kann sagen, er hat mich angestaut, um Frucht zu bringen, Frucht die bleibt. Das ist Frucht im Bereich Gottes. Das ist die Frucht deines Christen. Das ist äh, die weitere Christen. weitere Christen zu machen. Ja. Weitere zu machen? Weitere Gänge zu machen. Ja. Das ist die Frucht. Das ist die Frucht. Halleluja. Und da muss ich noch hatte, eine Schrift, die mich sehr berührt hat, Epheser 1,18, denn ich habe mich auch jahrelang angestrengt. Ich war extrem religiös. Und dann habe ich mich einmal beklagt bei Gott und gesagt, Herr, ich streng mich doch so an. Aber ich habe es auch nicht gespürt, dass Gott da ist. Dann hat er gesagt, du bist sehr anstrengend. <lacht> Wunderbar. Das, war bei den, die, das war der letzte Todesstoß in meine selbst gebastelte Erlösung. Und jetzt im Epheser 1,18, ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen, nicht den Religiösen, ja, den geschenkt hat. Und ich freue mich so über diesen klaren Durchbruch, aber du hast noch nicht erzählt, dass du zweimal angeschossen wurde und die Kugel durch ist und, ja. du, und du nicht gestorben bist, es ist ja deinem Herzen vorbei. Ja, äh, äh, der wollte der, der zweimal schießen, der hat nur einmal. Der, der, der hat die, die Pistole hier gegen mein Herz hat er so, so angehalten, ja? Und dann schrie ich auf und schrie zu Gott. Und dann, weil ich mich äh, gedreht habe, dann ist die Kugel durchgegangen, ja? Der ist hier, hier vorne drin und hier äh, hinten raus, ja? Und, und dann wollte er noch mal schießen und dann tat die Pistole nicht mehr. Halleluja. Das war ein Wunder Gottes. Halleluja. Ja, der, der, der, der durchbohrte mich mit einem Schuss und der wollte mit den zweiten, der, der, der sagte, so, ich sollte mich hinten und er wird mich da erschießen. Und Gott hat seine große gnädige Hand über mich erhalten. Und ich lebe jetzt und ich will Gott verherrlichen in meinem Leben. Und Gerhard, das Beste liegt noch vor mir. Danke. Ich glaube, dass du mit, deinem, mit dem Zeug bist das Gott in deinem Leben geschrieben hat, noch, ich möchte fast schon Millionen Menschen ich hoffe. in den Himmel wünschen. Denn es ist nicht Religion. Das ist nicht Religion. Es ist eine lebendige Liebesbeziehung mit, mit, Gott. mit Gott. Mit Gott. Und er kam, um in dir zu leben, nicht in einem Gebäude. Jesus ja, <lacht> also kam nie, um ja. in Gebäude zu leben. Ja. Der will in den Menschen Herzen leben. Ja. Und du bist heute ein Stellvertreter an Christi-Stadt hier auf dieser Welt. Ja. Du bist ein Botschafter des Königs aller Könige. Es gibt keine höhere Position. Selbst die Präsidenten dieser Welt sind unter unserer Position. Ja, ja. Denn wir sind Botschafter des Königs ja, aller Könige. Ja. Aber das soll uns nicht stolz machen. Aber das soll uns ein, ein Wertempfinden geben. Ja. Und eine Identität. Da braucht man nichts mehr tun, um jemand zu sein. Ja. Wir sind jemand. Und wir Durch Auserwählung Gottes. Und deshalb können wir tun, was er uns, und zu er uns berufen hat. Ja. Gerhard, ich freue mich, so dich zu treffen, ja. in diesem fernen Paraguay, obwohl ich, da habe ich, ich habe immer geglaubt, nach Paraguay komme ich nie, denn ich spreche Spanisch. Ah, ja. da wird mir alles Spanisch vorkommen, denn ich spreche ja. nicht Spanisch. Ja. Ja. Mein, mein Deutsch ist ein bisschen niedrig, aber ich bin so dankbar, dass ich das deutsche, was ich kann, bekomme. Ah, ja. ja. Wunderbar, ja. danke, danke Gerhard. Ich danke auch herzlich Mama Maria, dass ihr hier gekommen seid. Ich habe gestern, dass ihr so für uns gebetet habt, habe ich so geschätzt, so schätzen gelernt. Und wir sind frisch erneut mit Kraft vom Heiligen Geist gefüllt, damit wir weiter kämpfen für die Wahrheit in unserem Leben. Aber die Wahrheit und die Wahrheit ist eine Person. Das ist eine Person. Jesus, Jesus. ist die Wahrheit, die frei macht, yes. die Liebe, die heilt und das Leben, das erfüllt. Ich will das noch gerne mitteilen. Meine Frau hatte immer ein Problem ja. mit Kopfschmerzen. Ja. Gestern hat, hat äh, es gebetet für sie, die war völlig frei. Diese haben so gedankt unseren Gott. Halleluja. Ja. Wir, wir weinen für Freude. Das ist, was wir sagen. Danke, ja. Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Und ihr lieben Zuschauer, das sind Geschichten, die Gott schreibt. Ja. Wie Menschen aus der tiefsten Dunkelheit in das, in das hellste Licht kommen ja. und wissen, ich bin geliebt, ich bin gewollt, ich bin geschätzt. Nicht, weil ich so großartig bin. Sondern weil mein Vater ja. so großartig ist, der alles für mich gemacht hat. Ja. Und Jesus ja. Christus alles bezahlt hat für uns, damit wir als Befreite, als Erlöste in dieser Welt sein können. Nicht, weil wir es verdienen, sondern weil wir begnadigt sind. Ja. Und Gnade ist unverdient, ja. gell? Unverdient. Unverdient, ja. unverdient. Und äh, das, deshalb vermissen so viele, ja. weil, es eben, weil es eben ein, wir brauchen nur Danke sagen. So. Und weißt du noch etwas, was ich erkannt habe, jetzt auch bei dir wieder. Gott nötig zu haben, ist die größte Reife eines Christians. Nicht unabhängig sein, sondern ja. mit ihm in Verbindung ja. geben. Und er sagt ja auch in, in Johannes 15, wenn ihr in mir bleibt ja. und bei Worte Wort in euch bleibt, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Ja. Und es wird euch Gerhard, ich danke dir für ja. diese Zeit. Danke, ich danke auch. Ich möchte, dass alle Zungen Während wir Leben Jesus bekennen, uns Herr, und unsere Knie beugen, dass wir das tun, bevor es zu spät ist. Alle Knie werde ich für Jesus beugen und die Zunge werden bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und das möchte ich. Ja. Und dann wartet ewige, ewige Herrlichkeit auf uns Wunderbar. In der Gemeinschaft mit Gott. Ja. Dank. Ja. Dank. Danke. Danke. Herzlichen Dank. Danke. Danke.